love this red stuff. I've won this at the channel from Red City Berlin. Puh, servus und hallo an alle 204 addicted people, hier auf ihr Schaut euch die schöne Kulisse an, die wir heute zu bieten haben. Viadukt im Hintergrund. Das schöne UDX am Start. Wir haben ein paar Parts zum Besprechen und ich habe hier diesen geilen Beutel, Missing Red City, City Reds. Den habe ich gewonnen. Da sind ein paar Goodies drin, ein Pulli, ein Aufkleber und ja. diese schöne Tasche kam dazu. Es kommt gerade ein Flugzeug. Wir sehen uns gleich wieder. Alter, brettert es hier darüber. Krasse Maschine, ja. Der Flughafen, der Stuttgarter Flughafen, ist hier hinten im Grünen. Ich bin hier im Körschtal unterwegs in Stuttgart. Schaut mal hinter mich. Richtig idyllisch hier, richtig idyllisch. Ja, passt auf, wie machen wir's. Ich will gar nicht lang rummachen. Wir machen das Ganze im vlog style Schaut mal, was ich hier Schönes hab. Und zwar. Wir werden jetzt nicht alles anbauen, ich will euch nur mal kurz zeigen, was ich mir auf Reserve bestellt habe. Über einen Gutschein habe ich mir einen Ersatzschlauch rausgelassen. Da werde ich nochmal ein Video drüber machen, über die ganzen Parts auch. Dann habe ich noch ein paar Bremsbeläge. Die sollte man sich auf jeden Fall, wenn man sie bestellt, gleich doppelt bestellen. Das sind die für die großen Tektro-Bremsen, denn das ist immer nur für einen Bremssattel. Also ihr braucht das Ganze zweimal, vorne und hinten. dann habe ich noch ein schönes rücklicht momentan fahre ich ja noch mit dem teil hier rum das muss ich natürlich auch äh, auswechseln das ist hier natürlich wesentlich geiler und funktioniert dann natürlich oben auch über die handsteuerung ne? ist klar jo. dann haben wir noch die guten aufkleber am start danke nochmal an urban drive style fürs zusenden ich werde mir da auf jeden Fall noch was einfallen lassen für die geile Optik des Bikes. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich weiß nicht genau, wie es auf dem Kanal weitergeht. Ich hoffe, ich kann euch mitnehmen und ein paar Rides im Ausland machen. Ich bin Juli-August in Montenegro und ich hoffe, dass es klappt, dass ich das Bike mitnehmen kann. Und dann gibt es ein paar schöne Bike-Vlogs vom Beach. So, das war's auch schon. Weitere Parts folgen. Und wir schauen uns. Jetzt noch mal kurz an, was hier drin steckt. Schöner Pulli. Broke Ball, passt zu mir. <lacht> Wenn ihr mein erstes Video, mein Kanal-Trailer verfolgt habt. Love this Red Stuff. Ich habe das auf dem Channel von Red City Berlin Thanks, shout out to my man from this channel, I have won this very cool broke boy sweater and it's completely, it's completely organic, it's organic cotton, recycled polyester and it feels so great, love it, the size is perfect, so a lot of thanks, it's good stuff, today it's too hot. So, I can't wear it. <lacht> Thanks man, really appreciate it. So, ich bin hier heute an dem wunderschönen Spot. Um, um euch einfach kurz so ein bisschen Feedback zu geben zum Bike, was ich überhaupt davon halte. Das ist nämlich bisher noch komplett zu so kurz gekommen. Ich bin super glücklich mit dem Teil. Es gibt aber zwei, drei Punkte, die stören mich wirklich. Und zwar das ist zum einen äh, vorne das Lenkkopflager. Ich habe da jetzt schon diverse Male Probleme mit gehabt. Und jetzt ist zum dritten, vierten Mal das Lenkkopflager wieder lose und schlackert. Äh, beim Bremsen vibriert es. Ich hoffe, dass, das irgendwie in den, äh, dass ich das irgendwie in den Griff bekomme. Das wäre schon immer richtig nice. Ähm, ja, sonst muss ich da echt mal mit dem Support äh, sprechen, ob wir da eine Lösung finden können. Und äh, des Weiteren. Und zwei, der mich immer so stört, es ist halt doch wie so eine kleine Harley im Endeffekt. Ja, du hast immer so ein paar Sachen, die du nachziehen musst, die du schrauben musst. Es ist nicht so, dass du dir jetzt ein, ein Bike kaufst und dann einfach drauf hockst und ein Jahr sorgenfrei fahren kannst. Nee, du hast schon immer ein bisschen was wieder zum Schrauben. Jetzt aktuell ist es bei mir hinten der Zahnkranz, der sich gelockert hat. Den muss ich jetzt festschrauben. Ich hatte das Rad auch schon mal ausgebaut, aber ich will da auch nichts kaputt machen. Ohne Spezialwerkzeug ist es dann immer ein bisschen scheiße. Das ist auch irgendwie ziemlich fest drin. Mal schauen, was ich da jetzt mache. Ich freue mich freuen, wenn ihr weiter zuschaut. Wir gehen jetzt noch eine Runde heizen. Und ja, bis nächstes Mal. Ciao, Leute. Danke fürs Zuschauen. Check out these products with the RAD. Red guys check check out Red guys <laughs>